Österreich, in die Schweiz natürlich, nach Ungarn, äh, wo hatten wir noch Leute hier aus Spanien, aus UK, also wir sind hier im deutschen Webinar, aber es alledem sehr international vertreten, wunderbar. Mein Name ist Stefan Morgenstern und gemeinsam mit meinem besten Freund, dem Roman Jimian, den ihr hier im, äh, auf dem Foto seht, äh, der, wenn man jetzt von, von hier schaut, rechts neben mir steht, wenn man auch von der drüben Seite aus steht, links neben mir steht, äh, wir haben vor viereinhalb Jahren die Idee gehabt, FutureNet zu gründen. Wir sind vor zweieinhalb Jahren mit der Firma online gegangen und wir hatten jetzt am letzten, am letzten Wochenende ein Highlight, also das größte Highlight in unserer Firmengeschichte, nämlich unsere Convention, unsere erste World Convention in Krakau, in Polen. Und das soll heute unser Hauptthema sein. Ich weiß, dass hier auch Leute jetzt sich wahrscheinlich eingewählt haben, die noch ganz neu sind bei FutureNet, die vielleicht auch noch gar nicht so viel wissen oder wie auch immer. Leute, ihr seid auf jeden Fall zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Solltet ihr jetzt die eine oder andere Sache hier noch nicht ganz verstehen, worum es hier eigentlich geht oder so, kein Problem. Wendet euch nach, der, nach dem Webinar an die Person, die euch eingeladen hat. Schaut euch dort am besten das Success-System an. Das sind drei kurze Videos, die einen Rundschlag bieten, was bei FutureNet los ist. Und schaut euch dann natürlich die Webseite an und so weiter und so weiter. Und setzt euch mit, den, äh, mit der Person in Verbindung, die euch hier eingeladen hat. Die wird euch alle Fragen beantworten und wird euch ja, richtig einführen in das Geschäft. Heute haben wir zwei Themen. Das ist einmal unsere, ja, nennen wir es mal, äh, Nachlese des fantastischen Wochenendes äh, von unserer World Convention. Und ich werde euch heute die ersten Detailinformationen geben zum Futuro kommen. Diejenigen, die in Krakau dabei waren, wissen ja schon ziemlich viel. Ihr könnt ja vielleicht auch so ein bisschen im Chat einfach mal reinschreiben, gerade wenn ich euch jetzt so ein bisschen die Fotos zeige und so weiter, wie es euch gefallen hat und dann können einfach mal ein Feedback geben. Alles, alles, was wir gehört, gehört haben jetzt, ist 100% positiv. Also die Leute sagen, wirklich, so eine Veranstaltung haben sie noch nie erlebt. Und wir freuen uns natürlich darauf, das war jetzt unsere dritte, dritte große Veranstaltung in Polen. Wir hatten eine große Veranstaltung bereits schon in äh, der Türkei vor über zwei Jahren. Und äh, das war jetzt also die vierte. Wir haben jetzt wirklich natürlich auch aus, aus den Erfahrungen heraus gelernt und haben es diesmal wirklich perfekt gemacht. Und wir schauen uns jetzt einfach mal ein paar Fotos an. Was, was da so los war. Bevor wir das tun möchten, aber ich möchte eine Gratulation loswerden. Und zwar zu unserem neuen Traumpaar hier in FutureNet. Das ist die liebe Kasia und der Damian. Damian, die Leute, die jetzt in FutureNet, die auch der Convention waren. Das ist der junge Mann, der zu Anfang mit unserem Speech zusammen den Bitcoin und Futurenet Song gesungen hat. Dazu wird auch kurzfristig ein Video rauskommen mit Futurenet allen drum und dran. Und die zwei haben am, äh, vor zwei Tagen geheiratet. Und ja, wie gesagt, schön äh, Unlimited Live bei Futurenet. Die haben ihr Unlimited Life, Die haben ihre Träume wahr gemacht. Die haben auch Hawaii jetzt geheiratet. Und äh, Damian, damit ihr auch wisst, mit worüber wir hier reden, Damian ist auch bei den Rankings, wenn ihr seht in zwei Rankings auf dem ersten Platz, also das ist einer unserer Top-Führungskräfte und geht ein ganz großes Dankeschön und Hallo an die beiden und natürlich Congratulations, also ganz, ganz lieb, wie wir in Hawaii geheiratet haben, hat mir richtig gefallen. Es ist einfach schön zu sehen, wie FutureNet auch Menschen zusammenbringt und wie wirklich, wirklich Träume ja? So, wir hatten ja immer bei den, den News-Webinaren vorher diese Folie gezeigt, Krakau, eine der schönsten und most beautiful cities in, in Europe und diejenigen, die jetzt das erste Mal in Krakau waren, die, die, äh, die, die äh, Feedbacks waren einfach fantastisch, die haben wirklich gesagt, das ist ja es ist ja Wahnsinn, diese Stadt ist so wunderschön. Ja, kann man wirklich nur unterstreichen. Also auch wenn ihr mal Lust habt, außerhalb einer Convention hier ein schönes Wochenendtrip zu machen, Krakau ist immer eine Reise wert. Und dann schaut ihr einfach mal vorbei hier im ICE, dann wisst ihr, wo wir, wo wir gefeiert haben. Und jetzt möchten wir uns einfach mal so ein bisschen, ich möchte euch einfach so ein bisschen so, ähm, ähm, ja, erzählen, was da, so, was da so los war und äh, vielleicht auch euch motivieren, bei der nächsten Veranstaltung live dabei zu sein, weil es gibt äh, so Erfolgsregeln und Erfolgsregeln im, äh, im Marketing heißen einfach die, wenn große Veranstaltungen da sind, komm dahin, sei dabei. Und ihr seht hier, wir hatten, äh, äh, Moment, muss so auf die nächste Folie gehen, oder fangen wir erstmal so an. Wir waren diesmal auch so professionell aufgestellt, wir haben hier die Profis, Profis gehabt, die, die als Moderatoren durch den Abend geführt haben, durch den Tag geführt haben. Das war der david Smolarek ist ein Futurenet-Partner und er hat es grandios gemacht, aber vor allem eben ein Lebenswert ist die Monika Zamachowska. Monika ist äh, absoluter TV-Star hier in Polen und äh, natürlich die polnischen Leute wussten ganz genau, wer da auf der Bühne steht, also das ist wirklich hier auch für, für die Leute in Polen natürlich ein absolutes Highlight gewesen, sie dort auf der Bühne zu sehen und zu sehen, was Futureland hier wirklich alles auf die Beine stellt. Ja? So und jetzt überlegt mal, wir waren 2000 Partner aus über 33 Ländern. Und ich freue mich riesig, dass natürlich viele große deutsche Fraktion da war, viele Leute aus Österreich, aus der Schweiz. Es war ganz großartig, dass es auch, äh, ja, wie gesagt, von unseren deutschsprachigen Ländern gut vertreten war, aber es können auch viele mehr sein. Wenn du jetzt vielleicht hier dir die Fotos anschaust und alles siehst, was ich jetzt so gleich erzähle, ich gehe mal davon aus, der eine oder andere wird dann sagen, oh Scheiße, Mensch, warum bin ich eigentlich nicht hingefahren? Ja? Mensch, 15 Dollar für eine Eintrittskarte oder 99 Dollar für ein VIP-Ticket, das ist doch wirklich ein Witz und Leute, wirklich beim nächsten Mal versucht alles dabei zu sein. Schaut mal hier unten rechts auf dem Foto, da seht ihr die, die, äh, die Gruppe aus, äh, aus Südkorea, die sind um die halben Weltkorea geflogen, um hier dabei zu sein. Links oben seht ihr den Ryan Conley aus Amerika extra rüber gekommen und so weiter und so weiter. Ja. Hier nochmal, die, die, die Südkoreaner, war auch so klasse, wie die, wie die mit ihren äh, südkoreanischen Trachten da gekommen sind und so weiter. Die sind natürlich überall aufgefallen, ja ist ja logisch. Und das ist sowieso unsere, äh, unsere stärkste und erfolgreichste Gruppe im, im ganzen, im ganzen FutureNet. Und die haben eben die Reise auf sich genommen. Und von, wenn ich von Deutschland hier rüberkomme, ist doch kein Problem. Und ich habe hier einfach mal so ein paar Fotos zusammengestellt. Ich werde einfach mal so ein bisschen, ein bisschen erzählen, was da so los war und Setzt euch aber wirklich auch äh, intern zusammen. Der Tommy macht ja, macht ja fantastische Webinare immer. Er macht fantastische Schulungen und so weiter. Ihr kriegt da sehr, sehr viel mit. Aber ich möchte einfach mit euch so ein bisschen meine Begeisterung hier für 10 Minuten teilen. Und dann schauen wir uns im Anschluss dann den, den ähm, Coin, den Futuro an. Die ersten Informationen, die wir heute schon rausgeben können. Ja? So, ihr seht hier also alle, wie gesagt, alle happy. Nur lächelnde Gesichter, es war also wirklich, wirklich, wirklich unglaublich. Äh, hier ein Foto von unserem Chef-Date. Chef bist du eigentlich hier im, im Webinar drin oder schaust du die Aufzeichnung an? Freut mich, weil chef ist einer der ersten, mit dem wir überhaupt gemeinsam FutureNet aufgebaut haben. Mit dem hatten wir damals den, den äh, Event in der Türkei äh, aufgebaut. Und es äh, ist einfach fantastisch, mit, mit solchen Menschen auch, auch zusammen, zusammen ein Geschäft machen zu können. So und hier haben wir natürlich, wissen äh, wir haben zwei BMWs äh, verlost auf dem auf dem Event und äh, also dreams come true wie man so schön sagt manchmal kommen auch die Albträume wenn auch wahr weil wir haben immer gesagt Mensch hoffentlich gewinnt nicht jemand aus äh, aus England ein Auto weil in England sitzt man nun mal auf der anderen Seite ähm, wenn man ein Auto steuern möchte und äh, natürlich wer gewinnt das erste Auto natürlich Hussein Moradi aus UK, ja, also aus England. Aber natürlich, wir haben eine Lösung gefunden. Er kriegt sein Auto, aber er wird eben ein anderes Auto bekommen, was dann eben auch entsprechend englisch äh, ausgerüstet ist mit Steuer auf der richtigen Seite. Ja, und die zweite, die sie riesig gefreut hat, war natürlich die Antonia Bernhardt hier aus, äh, aus Polen. Und die zwei äh, lieben natürlich, Future jetzt noch mehr als, als vorher, aber eben auch alle anderen, und wie gesagt. Fantastisch. Hier einfach mal so ein paar Impressionen von dem, von dem Convention Center. Ich war auch in, in meinem Leben äh, auf vielen, vielen Veranstaltungen und äh, auch in Las Vegas und sonst wo. Und äh, das, was wir aber hier gewohnt haben, alleine auch mit dem Veranstaltungsort, das kann sich sehen lassen. Wir haben da als Unternehmen natürlich tief in die Tasche gegriffen, weil das kostet ein paar Euros oder ein paar Slottis hier besser gesagt in, in Polen. Aber es hat sich gelohnt, denn wie gesagt, wir haben damit gezeigt, wer wir sind, wo wir stehen und so weiter. Hier unten links seht ihr unsere Mädels von FutureNet Imperium Katowice. Und ich war mit meiner Freund Anja, wir waren äh, schon dreimal jetzt bei Spielen von den Mädels. Also das sind wirklich die, die haben auch wirklich was auf dem Kasten. Das sind Hardcore-Mädels und es ist, ich bin dann immer so stolz, wenn, wenn die ein Tor schießen, dann heißt es natürlich immer, Imperium FutureNet Katowice hat jetzt wieder ein neues Tor geschossen und so weiter. Das macht mich natürlich sehr, sehr stolz, dass wir dort der Hauptsponsor sind. Und ja, große Klasse. Hier wieder unsere Mädels aus äh, aus äh, Südkorea, die waren so happy ja. Und wenn ihr jetzt schaut, ihr mich hier mit dem Sakko, falls jemand noch nicht weiß, was das auf dem Sakko da sind, das sind natürlich alles Futuro-Coins, wir hatten das extra maßschneider da lassen, das Ganze Anzug, wir hatten bloß nicht die Zeit, auch noch die Hose zu wechseln, weil wir das innerhalb von drei Sekunden machen mussten. Aber wir werden auch, weil die Nachfrage ist da riesig, wir werden auch diese Sakkos äh, im Online-Shop anbieten. Wir sind da schon in Kontakt mit unseren Freunden aus Indien. Die werden uns da schon äh, jetzt Preisvorstellungen machen und so weiter, dass wir das sehr günstig produzieren lassen können und wir werden das dann kurzfristig anbieten. Die ein bisschen verrückt ist und werden ein bisschen äh, ja durch ein bisschen auffallen will oder so, der kauft sich dann so einen Sack und kann das für seine Meetings nutzen oder auch meinetwegen, um einfach am Sonntag in Starbucks zu gehen oder sonst wo. Ja. Einfach ein bisschen ein bisschen verrückte Sachen machen, die andere nicht machen, hat noch nie geschadet, wenn es in dem Bereich ist. Ja, und auch hier natürlich äh, unsere, unser Freund Bernd und Francesca auch. Mitglieder der ersten Stunde und äh, Leute, ich habe hab mich so gefreut, dass ihr auch wieder dabei wart. Diese extra damals auch in die Türkei geflogen waren natürlich bei den letzten Veranstaltungen, sind wieder dabei. Einfach, einfach klasse mit euch, mit euch zusammenzuarbeiten, hat, hat mich riesig gefreut. Und schaut, se hier seht ihr einfach mal so ein bisschen, wie riesig der Saal ist. Ja? Das sind 2.000 Leute mit drei Balkonen übereinander, also da war eine Stimmung auch und eine Power in dem, in dem Saal. Das war einfach wirklich klasse und das ist einfach wichtig, das zu verstehen, diese, diese, diese Conventions. Ich habe hier auch gerade noch meine Future Net Coins, ja, die liegen den ganzen Tag hier vor mir, machen mich hier an. Das ist einfach äh, wichtig dabei zu sein, gerade im, heute im Online-Zeitalter, wo, wo man selber vielleicht den ganzen Tag hinter seinem Rechner sitzt oder, oder Smartphone oder wie auch immer. Und wo das einfach ja das, was früher das Network-Marketing ausgemacht hat, nämlich früher wurde das ja permanent und immer mit Veranstaltungen aufgebaut, auch einfach nur mit kleinen Informationsveranstaltungen Das, was heute alles als Webinare abläuft, lief ja früher als, als live ab und gerade weil es heute ja nicht mehr so oft stattfindet, sollte man eben unbedingt dabei sein, weil die Leute, die da drin saßen in dem Raum, die, da könnt ihr euch vorstellen. Wie gesagt, ihr könnt es ja einfach, einfach rein, reinschreiben hier wie es euch gefallen hat und so weiter. Ja, unsere Freunde und der Mann, den ihr hier in der Mitte seht mit der rosa Fliege, das ist natürlich der äh, Nummer 1 und Top-Verdiener. Er hat nicht das größte Team, aber das erfolgreichste Team bei FutureNet aus Südkorea. Und der links daneben, also der, der dritte Mann von links, das ist der Hein, der hat den gesponsert. Hein kommt aus, aus, äh, aus Holland. Da seht ihr einfach, wie das zusammenhängt. Und die Südkoreaner haben sich natürlich wirklich, riesig gefreut über die hübschen polnischen Videos auch. Klar, unsere süßen so Horstessen hat auch Spaß. Ja, dann haben wir natürlich äh, auch im, im Marketing, es geht auch immer darum, natürlich äh, erfolgreiche Menschen zu ehren und an, anzuerkennen. Und wir haben hier, ihr seht, wirklich die Bühne voll gehabt, weil so viele Leute jetzt äh, was erreicht hatten bei FutureNet. Und wir haben diese tollen Pokale und kommen gleich noch dazu auch äh, Smartphones. Ganz wichtiger Hinweis, wir geben ja jetzt nicht mehr Samsung Smartphones aus, sondern wir haben jetzt unsere eigenen, gebrändeten FutureNet Smartphones, darüber haben wir auch lange geträumt, jetzt haben wir es wahr gemacht, alles kommt immer Schritt für Schritt und alles dauert immer ein bisschen, aber dann wird es wirklich wahr. Hier, ihr wisst, FutureNet ist im... Sponsor, um Sportsponsoring stark. Wir sind der Hauptsponsor von im Future, Imperium Future in Katowice und ihr seht hier zwei äh, Motocross-Sportler, da sind wir auch jetzt die Sponsoren von denen und wir sprechen jetzt schon äh, mit unseren Freunden in Slowenien, wir werden dort jetzt beginnen auch ähm, Sponsoring für ein Fußballteam zu machen in Slowenien. Ja? Also alles das, was wir machen, auch äh, vielleicht so, so noch, mal, noch mal zur Erinnerung, warum machen wir auch so eine Veranstaltung? Ja? Warum? Warum machen wir das, das FutureNet Wasser, das, Moment, wie kann man es jetzt hier sehen in der Kamera? Ist hier, ja. FutureNet Wasser, ich trinke jetzt gerade hier. Äh, warum machen wir das alles? Warum machen wir Sportsponsoring und so weiter? Ganz einfach, weil wir natürlich mit FutureNet eine Marke aufbauen, die wirklich weltweit einen Ruf äh, genießt und genießen wird, der sich gewaschen hat. Und Wir haben jetzt gerade eben, jetzt gerade eben einen Call gehabt mit dem Ryan Conley. Leute, überlegt euch. Der, hat, der ist jetzt gerade dabei mit dem Gründer der Firma McAfee. Die sind interessiert, zusammenzuarbeiten mit FutureNet. McAfee ist die größte Antivirus-Software der Welt. Der Mann ist, der sagt, der ist mehr im, mehr im US-Fernsehen und alles andere als Donald Trump. Der ist absolut die, die, die, die äh, öffentlichste Person da in Amerika. Und der will mit FutureNet zusammenarbeiten. Und der sagt, der will auch FutureNet zu Donald Trump bringen. Ist also kein Witz oder so, ja, sondern da sind, weil die wirklich die Möglichkeit wieder haben, also unglaublich. Und wir machen das alles, was wir von unserer Seite hier tun, um, wie gesagt, die Marke stark zu machen. Moment, jetzt muss ich jetzt reden über Future Wasser, jetzt muss ich auch mal Eis trinken. Hm, schmeckt wie Whisky Cola. Schmeckt richtig gut. Okay, ja und hier haben wir dann, wie gesagt, die äh, Smartphones und in den Tüten, in den saturn hier sind die, die Laptops, die die Leute gewonnen haben. Was haben wir noch? Noch mehr Auszeichnungen und natürlich haben wir den Futuro gelauncht und es war einfach eine grandiose Idee von unseren Marketingleuten bzw. von Roman kam die Grundidee. Diejenigen, die dabei gewesen sind, die haben es gesehen, Wir haben also ähm, den Futuro liefern lassen im Flughafen und dann wurde der Futuro abgeholt mit stark bewaffneten Leuten, die sind dann mit der Eskorte durch Krakau gefahren und so weiter. Das wurde in, in drei Videos dargestellt und es war einfach so genial, weil äh, mit starker Musik und so weiter, die Videos werden wir auch äh, auf dem YouTube-Kanal natürlich veröffentlichen. Der war so süß, da kommt so jemand an die, an die Kolonne und will die Scheibe putzen, dann lässt er da die Scheibe runter und mit, steht da, ist, sitzt da mit, einem, mit seinem Gewehr da und so weiter. Sagt der René, äh, keine Scheibe putzen mehr. Also richtig, richtig äh, süß gemacht. Und dann kamen die Leute natürlich auf die Bühne und haben den, den Koffer mit dem Stick, mit dem wir die ersten 30 Millionen Co Coins ähm, zur Verfügung stellen, auf die Bühne gebracht. Und also die Leute, die dabei waren, man ist jetzt man kann, kann es jetzt schlecht erkennen. Ja, wir werden das natürlich in den Videos dann, wenn, wenn das alles veröffentlicht ist, dann, dann äh, aufzeigen. Aber wir ja, haben das einfach rund gemacht. Videos ist ein gutes Stichwort. Ihr seht jetzt hier eine Menge an Fotos schon. Alle Fotos, die gemacht wurden, ihr, ihr habt ja gesehen, wir hatten dort zehn Profi-Fotografen, die da rumgerannt sind und äh, vier, äh, fünf Video Profi-Videokameras. Äh, Fotos werden noch in dieser Woche, an, spätestens Anfang nächster Woche, alle abgelohnt. Ihr könnt die dann äh, euch alle anschauen und entsprechend natürlich die eigenen Fotos downloaden oder diejenigen, die euch gefallen. Und die, äh, die Videoproduzenten, die sind jetzt, jetzt schon dran und produzieren die Videos, die wir dann natürlich ebenfalls nutzen. Und das war jetzt auch einer der Gründe, warum wir, warum wir auch in so viel investiert haben in Video- und in Fotoprofessionalität, weil die Leute, die jetzt dabei waren, die, die wissen sowieso, was da los war. Aber ihr alle, du kannst anschließend jetzt jederzeit natürlich dann die Videos, die Fotos nutzen, sorry, um dann den Leuten zu zeigen, schau mal, das ist FutureNet, die sind wirklich anders als andere, da ist nicht ein Laptop hinter äh, irgendwo, dem Küchentisch oder so, das ist ein Unternehmen, da steht richtig was dahinter und deswegen haben wir das alles gemacht und ihr kriegt das natürlich alles äh, zur Verfügung gestellt. Hier sehen wir nochmal, die liebe Monika hat den ersten Preisträger gezogen und das war der Hosei, der hat sich so gefreut. Ja und dann haben wir natürlich unsere Top-Leader geehrt und äh, ihr seht auch hier, unser Tommy Wähler war mit auf der Bühne und auch der Alex aus äh, Slowenien, mit dem ich direkt zusammenarbeite und so weiter, unser Freund Hein Wojtek gusta der, der die größte äh, Organisation aufgebaut hat. Und das sind eben alles Leute, die jetzt inzwischen über eine Million verdient haben bei, bei FutureNet. Ja? Und das in der kurzen Zeit. Jetzt geht es erst richtig los, Leute. Ja? Also deswegen auch, ihr seid zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich hoffe, meine Begeisterung kommt entsprechend rüber. Hier sehen wir unsere Top-Leute. Ganz links nochmal den Damian, wo, den wir vorhin geehrt haben oder den wir vorhin beglückwünscht haben zu seiner Zeit, hat er gar nicht uns erzählt, deshalb er anschließend sofort, der ist nach dem Convention direkt im Flieger gewesen und hat einen Tag später auch dabei geheiratet, süß. Ja. Okay, dann haben wir hier die Gastträger für, äh, für den Trip, ja, die sind die Leute, die jetzt schon die Dritte, den dritten Preis gewonnen haben und dann haben wir natürlich auch einen ähm, ja, nennenswerte Person und zwar den Michal Wabzyniak. Michal Wabzyniak ist die Nummer eins in Polen, wenn es darum geht um ähm, Motivationstrainer, Persönlichkeitsentwicklungstrainer und so weiter und so weiter. Und zu Michal muss man einfach Folgendes sagen, also erstmal erste Mal sind richtig Kumpels geworden und zweitens muss man dazu sagen, der, hat, der ist noch niemals bei irgendeiner MLM-Firma aufgetreten. Der war das letzte Mal in Warschau schon dabei. Der war jetzt wieder dabei, der ist FutureNet-Mitglied, der ist FutureNet-Pro-Mitglied, der, der zeigt sein Gesicht für FutureNet, der ist das der Gesicht hier in Polen auch für FutureNet und alleine das, was es auch wieder in Polen jetzt hier bedeutet für die Leute, dass die sagen, Mensch, wenn der Typ, der noch niemals, der seit 20 Jahren hier die, die, die Erfolgsseminare und so weiter macht, der noch nie bei der MLM-Firma aufgetreten ist, der noch nie bei der MLM-Firma dabei war, jetzt hier sich für FutureNet, das, das ist natürlich ein Zeichen für die Leute. Ja? Ja. Und dann äh, zum Abschluss haben wir natürlich die liebe Antonia dann überrascht, die erstmal eine halbe Stunde gebraucht hat, ehe sie ihr Ticket gefunden hat, aber sie hat es ja gefunden und äh, ja, dann war sie natürlich auch glücklich. Antonia ist hier aus Polen und somit haben wir die zwei Autos schön unter die Leute gebracht. Ja, und dann war Schluss für das, äh, für das Meeting, aber dann ging es ja erstmal richtig los, weil dann war die Party. Lasst mich drei Minuten noch was zur Party loswerden und dann schauen wir uns den, den Coin an. Ja, also ihr seht, ich bin natürlich ein glücklicher Mensch hier mit vier Top-Mädels auf der Bühne. nee nicht auf der Bühne, auch vor der, vor der Party, vor der, äh, vor der Fotowand. Ja, ist natürlich auch ein schönes, äh, schöne, schöner Nebeneffekt, in Polen zu leben. Hier gibt es so wunderschöne Frauen. Natürlich fantastisch. Ja, und wie gesagt, auch hier war natürlich wieder das Gleiche. Alle waren happy, alle waren hoch, begeistert von dem Abend. Wir haben so viel Spaß gehabt. Hier unsere Freunde aus, äh, aus Südkorea, hier unsere Leute aus Indien, die waren jetzt, jetzt extra nochmal mal Stock überlegen. Die sind extra von Indien hier rübergekommen und haben noch tierisch gekämpft mit Visum und so weiter. So eine Sachen, die wir als Deutsche, Österreicher, Schweizer überhaupt nicht mehr kennen. Wir wissen auch nicht mehr, wie das Wort geschrieben wird, Visa, außer wenn Ausland bin ich Und die sind hier rübergekommen, die waren jetzt noch drei Tage lang, jeden Tag hier im Büro, waren mit mir gemeinsam vorgestern im, im, im neuen Büro, weil die wollten es alles sehen, Videos gemacht und so weiter. Also ganz, ganz, ganz, ganz toll. Hier nochmal der Ryan mit seiner wunderschönen äh, oh, oh, die kommt auch aus Indien übrigens, lebt auch in den USA. Tommy, Chef Dad, wir hatten so viel Spaß und natürlich meine Anja. Also richtig, richtig klasse. Und dann ging es los, dann kamen die Mädels, die Girls Power aus Polen, die Electric Girls. Und wir, äh, Anja und ich und äh, Roman, wir waren schon mal äh, letztes Jahr in, in Warschau, in dem heißesten Club von Warschau und haben die erlebt, dass die wussten wir, was hier abgeht. Und die, die das erste Mal da waren, oh mein Gott, die Mädels rocken aber wirklich los. Ja, die haben so viel Power und die haben den ganzen Abend uns begleitet, immer, äh, keine Ahnung, so wie drei, vier Stunden gespielt, dann war ein bisschen äh, DJ-Musik, dann haben die wieder losgelegt von die Mädels und das war einfach Einfach, einfach, einfach genial. Ja, hier nochmal Roman mit seiner Freundin. Und hier nochmal die Electric Girls. Und abschließend haben Roman und ich dann noch ein kurzes, kurzes Video gemacht. Und um es einfach zusammenzufassen, es war einfach ein runder, es war einfach ein perfekter, ein perfekter Tag. Und nochmal beim nächsten Mal, sei dabei, weil was hier abgeht, da muss man einfach dabei sein so du denn deine Zukunft auch mit FutureNet siehst. Ja? Wenn du einfach sagst, oh, ich bin mir auch nicht sicher, schauen wir mal, oder wie auch immer, dann vielleicht nicht, aber ansonsten sei dabei, wenn es abgeht hier. Ja, und 2017 kann natürlich das Jahr für jeden werden, denn das, was wir jetzt mit dem Futuro machen werden, Leute, das hat die Welt noch nicht gesehen. Wir haben das Zeug dazu sehr, sehr schnell nach dem Start der zwei wichtigste Coin auf der Welt zu sein. Und ich werde euch jetzt ein bisschen was über Coins erzählen. Diejenigen, die sich mit Bitcoin allen drum und dran schon richtig gut auskennen, ihr werdet sehr viel natürlich schon an Wissen mitbringen, für diejenigen, die sich mit Bitcoin noch nicht so richtig beschäftigt haben und so weiter, fang heute an, dich mit Bitcoin zu beschäftigen. Nicht morgen, nicht übermorgen, fang heute an. Denn Bitcoin ist die Revolution schlechthin in den letzten Jahren. Ich habe hier so viele, so viele Bücher auch, ich kann euch das zeigen, besorgt euch dieses Buch hier, die Blockchain-Revolution. Dann Bitcoin, kurz und gut, ein bisschen, ein bisschen einfacher erklärt. Ja? Bitcoin, ist, ich beschäftige mich rund um die Uhr nur noch mit Bitcoin und mit Cryptocurrency, weil das einfach so wichtig ist, weil das unser aller Leben verändern wird. Wir brauchen keinen fucking Paypal mehr, wir brauchen in Kürze keine Kreditkarten mehr, wir brauchen auch keine Banken mehr, weil wir werden Bitcoin haben und wir werden den Futuro haben. Der Futuro ist also der Future Net Coin, den wir in 2017 launchen werden. Und um das gleich vorweg zu sagen, wir werden an den Markt gehen, wenn wir einen richtigen Coin fertig haben zu 100%. Prozent. Wenn der, von, wenn, der so, wenn der auf Exchanger-Börsen zu handeln ist, wenn, der, wenn die eigene Blockchain fertig ist und, und, und, und, und. Also, wir werden nicht, so wie ihr vielleicht die eine oder andere Firma daraus kennt, einen Pseudo-Coin -Coin vermarkten und Geld einsammeln, sondern wir werden mit einem richtigen, handelbaren existierende Coin an den Markt gehen. Mit eigener Blockchain und allem drum und dran. Wenn ich weiß, was der Blockchain ist, das ist es jetzt genau der Punkt. Beschäftige dich damit. Blockchain wird unser Leben verändern. Ja? So, und äh, vielleicht an der Stelle auch mal so einmal und dann äh, brauchen wir nicht nochmal darüber eingehen, Solltet ihr da irgendwelche Firmen kennenlernen, die euch da irgendwie erzählen, ja, wir haben den Coin super und super und hyper und Obercoin und Untercoin und die haben keinen Coin, den du heute auf Exchanger-Börsen kaufen und morgen verkaufen kannst oder meinetwegen eine Sekunde später wieder verkaufen kannst. Lasst die Finger davon, die haben keinen Coin. Und ob die jemals einen haben werden, das müssen die erstmal beweisen. Lasst die Finger davon. Wir wissen eine Firma, die ist da äh, im deutschsprachigen Raum sehr, sehr, sehr erfolgreich. Da sind ein Haufen Millionäre, ja, die haben schöne Millionen zu stehen in, ähm, äh, in ihren Computern. Das ist nichts, nichts, 0,0000, nichts wert. Und ob die jemals einen Coin haben werden, ich wage es zu bezweifeln, aber die Zukunft wird uns die Antwort geben. Jetzt ist gerade ein neues Unternehmen, was genau das parallel das Gleiche macht, die erzählen einen Schwachsinn äh, hoch 10. Die haben keinen Coin. Mit, mich mit einem Experten darüber unterhalten, der war auch auf, der, auf dem Event, ich sage, wie siehst du denn das, dass die da jetzt eine Blockchain haben werden und so weiter. Und der sagt, der war entwaffnet, die Antwort, they don't have a coin. Also der, ist, der kam aus England, die, die haben halt keinen Coin. Ja? Und deswegen lasst wirklich die Finger davon. Und jetzt lasst uns über das Positive reden. Also, was ist die Situation? Wir haben vor vier Jahren, als wir die Firma gegründet haben, haben, schon entschieden, dass wir zu einem Zeitpunkt X einen eigenen Coin machen werden. Und wir haben vor einem Jahr entschieden, dass in einem Jahr der richtige Zeitpunkt sein wird. Jetzt auf der Convention haben wir die Information gegeben. Und wir werden in 2017, wir wissen noch nicht genau, wann, wann alles zu 100% fertig ist. Weil das, was ich jetzt gerade sagte, wir gehen an den Markt, wenn alles 100% fertig ist. Nicht, das ist noch nicht fertig, coming soon und sonst wie was alles, sondern wir gehen an den Markt, wenn alles fertig ist. Und ich werde euch heute schon das erzählen, was, was heute schon zu erzählen ist, was heute schon machbar ist. Und mit diesem Wissen, dieses Wissen könnt ihr heute mit anderen Leuten teilen und ihr habt jetzt die Möglichkeit ein Team aufzubauen, was dann zum Start des Futuro euer Team ist und wir haben diesen Effekt das erste Mal gesehen, als Future at Pro gestartet ist. Die Leute, die da schon eine bestehende Struktur hatten. Die haben über Nacht so viel Erfolg gehabt. Und mit dem Futuro werden wir das Faktor 10, Faktor 20, Faktor 50, Faktor 100 erleben, weil es einfach so genial ist. Und das, was ich gerade am Ende sagte, wo ich noch Thema gewechselt habe, wir haben mit dem Futuro sehr schnell die Chance, die, der Nummer 2-Coin auf der Welt zu werden. Und wenn ich Nummer 2-Coin sage, dann meine ich richtige Coins und nicht, wie gesagt, diesen schwarze was die anderen erzählen. Okay, zum Thema. Den richtigen Coin zur richtigen Zeit kennenzulernen, das ist doch logischerweise der Traum von Millionen Menschen. Warum kaufen Menschen Aktien? Weil sie erwarten, dass sie natürlich äh, eine Gewinnsteigerung haben. Ja? Aber die Gewinnsteigerungen bei Aktien sind ja schön und gut, aber die Gewinnsteigerung, den richtigen Coin zur richtigen Zeit kennenzulernen, sind natürlich hyper. Ich, ich schaue jeden Tag hier, kann man ganz kurz, ganz kurz live, live machen, bei Coinbase einfach an, heute liegt der Coin bei 1219 Dollar. Vor einem Monat, vielleicht kann man sehen, der ist um 209 Dollar gestiegen innerhalb von einem Monat. Ein Jahr um 8 100 Dollar gestiegen in einem Jahr, der Bitcoin, also der, vor einem Jahr ein Bitcoin gekauft hat, hat heute 800 Dollar mehr pro Bitcoin, der ja, vor einem Monat Bitcoin gekauft hat jetzt 200 Dollar mehr pro Bitcoin und das müsst ihr euch einfach überlegen und jetzt überlegt mal, wo ist hier mein Stift überhaupt, ihr, ihr werdet jetzt, ach, ihr werdet zum, zum richtigen Zeitpunkt angestiegen, Ja, in Slowenien eine Frau kennengelernt, ihr hatte 20.000 Bitcoin gekauft für den Preis einer Flasche Whisky, weil ihr Sohn ist an dem gleichen Abend in der Disco und hat eine Flasche Whisky getrunken und sie hatte für das gleiche Geld 20.000 Bitcoin gekauft. Ja? Also den richtigen Coin zur richtigen Zeit kennenzulernen. Und bei Bitcoin hatten wir natürlich eine Besonderheit, niemand auf der Welt wusste, was ist Bitcoin, niemand auf der Welt wusste, was ist eine Cryptocurrency, niemand auf der Welt hat irgendwo zu Anfang Vertrauen in das Ding gehabt, wie auch. Es ist völlig revolutionär und völlig neu. Ja? So, jetzt mittlerweile wissen so viele Leute über Cryptocurrency Bescheid, über Blockchain Bescheid, über, über Bitcoin Bescheid. Und man sagt, jedes Jahr verdoppelt sich die Anzahl der Leute, die Bitcoin benutzen. Und das wird sich jetzt noch beschleunigen. Also, es wird nicht nur verdoppeln, es wird sich doch äh, noch ein Turbo reinkommen. Und deswegen, ihr müsst euch überlegen, wenn ihr jetzt an den Markt gehen. Dann brauchen wir natürlich diese Phase, die Bitcoin da die ersten paar Jahre durchgemacht hat, gar nicht mehr mitzumachen, sondern die Leute wissen ja, dass es real ist. Und wenn wir den Future Netcoin gelauncht haben, dann ist, dann ist der da, dann ist der real, dann ist der auch der Exchanger Börse und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der durch, durch die Decke geht. Denkt dran, wir mit McAfee, was ich euch vorhin erzählt habe, mit dem Ryan, da sind Leute, die das, die das dupliziert werden, das ist unglaublich. Wenn wir über virales Marketing reden, wir werden mit dem Futuro dann zeigen, was es bedeutet, virales Marketing. Ja? Und warum werden wir an diesem Punkt starten und warum haben wir diese Chancen dazu? Ganz einfach, wir ungefähr zum sind jetzt bei knapp einer Million Leute, bis wir den FutureNet Coin launchen, bis wir den Futuro launchen, werden wir roundabout zwei Millionen Leute haben. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, zwei Millionen Leute am Start eines Coins dann mit. Multiplikatoren wie McAfee, Multiplikatoren wie andere Leute, über die ich noch nicht reden darf, die in der gleichen Liga spielen, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was das bedeutet. Und ihr, liebe Leute, ihr seid die Ersten, die überhaupt diese Informationen bekommen. Die Leute, die jetzt auf der Convention waren, waren die allerersten und die jetzt hier im, im Webinar sitzen, haben das halt mit, äh, drei, fünf Tagen, mit drei, fünf Tagen Verzögerung. Und was das bedeutet, ich glaube, das kann sich noch niemand vorstellen. Denn, wie gesagt, zur richtigen Zeit, den richtigen halt. Halleluja. So, lasst uns ein bisschen darüber reden, über die Details, über die technischen Details. Die Details, die wir heute schon ausgeben können und dürfen. Fakt einfach das, was hier noch steht, Teil dessen zu sein, ist natürlich logischerweise die größte Chance deines Lebens. Ja? Also ich sag mal so, vor 25 Jahren Teil der Finanzdienstleistungsbundle gewesen zu sein, war eine gute Chance. Vor 20 Jahren der erste zu sein oder 15 Jahren der erste zu sein, der Aloe Vera in die Märkte gebracht hat, war sicherlich eine große Chance. Aber Leute, das worüber wir hier reden, ist eine völlig andere Liga. Das worüber wir hier reden, wird der absolute Wahnsinn. So, jetzt einige Fakten. Es wird, wenn alle gemein sind, zu einem Enddatum 100 Millionen Futuros geben. Wie werden die aufgeteilt? 10% davon sind zum Anfang bereits gemeint, die sind für die Company und die sind für das Royal Rewarding Programm, also für diejenigen, die heute schon in der Royal Position sind, die Royal Frontliner haben, die Royal Teammitglieder haben, die kriegen ja Kons. ich werde euch gleich genau erklären, was das bedeutet. Das sind also 10% davon. 20% davon sind ebenfalls gemeint, wenn wir an den Start gehen. Und Leute, diese 20 Millionen Coins sind ebenfalls eure. Das sind eure Coins. Die könnt ihr bekommen und zwar über das Programm, mit dem wir dann an den Markt gehen werden, mit dem wir das sogenannte Cloud Mining Programm. Und da habt ihr die Möglichkeit einzusteigen ab 100 Dollar in sieben verschiedenen Stufen aufwärts. Und dort könnt ihr also nicht nur ihr, sondern jeder Mensch auf der Welt kann dort einsteigen und kann sagen, okay, das war's, jetzt macht mal. Derjenige, der dort einsteigt, wird also für seinen entsprechenden Betrag Coins schon bekommen, das sind also diese 20 Millionen, über die wir hier haben. und derjenige, der dort einsteigt, wird für die nächsten 10 Jahre dann an, der, an, dem, an dem Mining der anderen 70% Prozent des Coins beteiligt sein. Also das jetzt so viel zum, äh, zu den technischen Sachen. Wir werden es natürlich noch genau erklären, dass jeder genau versteht, was, wie das gemeint ist, genau die technischen Zusammenhänge versteht und so weiter. So, also der nächste Punkt dann, es bleiben dann also 70 Prozent, mit anderen Worten 70 Millionen Coins, die dann in den nächsten zehn Jahren gemeint werden. So, der Coin kann von Anfang an auf Exchanger-Börsen gekauft und verkauft. Also, du kannst dich an diesem an diesen Programm beschäftigen, bekommst dafür Coins, du kannst Coins bekommen, durch die, wenn du Royal bist. Du kannst aber dann einfach auf zum Beispiel Bitrex gehen oder so und sagen: Ich möchte jetzt gerne für die Summe X Futuro kaufen. Und wenn du äh, der Meinung bist, am Morgen, morgen ist der, der Gewinn, den du gemacht hast, genug, dann kannst du die, wie gesagt, auch jederzeit wieder verkaufen. Weil das ist ein, reeller, ein realer Coin. Man kann es nicht oft genug sagen. Start mit eigener Blockchain. So, also der nächste Punkt, hier steht es dann. Futurocoin wird dann gelistet sein auf großen Exchanger-Plattformen und du kannst den eben kaufen und verkaufen zu jeder Zeit. So, dann der nächste Punkt und das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Jetzt bereits warten hier die Leute darauf, dass sie den Coin akzeptieren können. Ich habe heute mit einem großen MLM-Unternehmen aus Deutschland gesprochen. Die wollen den Coin ein, die wollen den Coin nutzen. Wir werden ein neues Produkt launchen in den Wochen, und zwar den FutureNet Online-Shop für jedermann. Jeder Mensch in FutureNet kann sich einen eigenen Shop eröffnen. Jetzt wirst du sagen, naja, einen Shop kann ich mir an jeder Ecke eröffnen. Ja, das ist schön, aber wenn du jetzt einen Shop an jeder Ecke eröffnest, also einen Online-Shop, dann weiß das niemand, dann wird dich auch niemand finden, wenn du nicht Werbung, Traffic und so weiter und so weiter. Wenn du aber Teil der Community bist und du hast jetzt ein Beispiel, einen Online-Shop für Tauchsport und jemand im Future, von den 1 Million, 2 Millionen Mitgliedern, dann später 5 Millionen, 10 Millionen Mitgliedern, sucht was über Tauchen, dann findet der deinen Shop. Du suchst vielleicht was für, keine Ahnung, Damenbekleidung, du findest einen anderen Shop. Du suchst vielleicht was irgendwie zum Sport oder Tennis oder was, was es auch immer ist. Jeder, wir finden uns dann gegenseitig. Und jeder, der dann diesen, diesen Shop hat, kann den für Futuro-Coin mit Wenigen Mausklicks dann akzeptieren als Währung. Also du kriegst auch über diesen Weg dann Futuros, die du, wenn du willst, jederzeit natürlich sofort zu, zu Geld machen kannst oder zu Bitcoin machen kannst. Ja, so und das diese Akzeptanz stellen. Ja, mit anderen Leuten, mit anderen Firmen, die Online-Marketing betreiben. Äh, andere Werbe, große Werbefirmen im Internet, die wollen mit uns zusammenarbeiten und zwar vom Start weg. Also das heißt, die werden von Anfang an Akzeptanzstellen haben und nicht wenig. Ja? So, und dann wirst du natürlich auch im FutureNet-Café, logischerweise, mit dem Futuro bezahlen können. So, wenn man über Coin redet, gibt es eigentlich immer zwei Hauptfragen. Wie kann ich den Coin bekommen? Und. Jetzt mal ganz salopp gesagt, wie kann ich die wieder loswerden? Also sprich, wo kann ich die wieder verkaufen, wenn mir, wenn ich sage, jetzt die richtige Zeit die zu verkaufen, weil ich habe Gewinn gemacht, oder ich brauche vielleicht einfach Bares. Coins ist schön zu haben, aber ich muss meine Rechnung bezahlen, kaputt, was auch immer. Dann muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, jederzeit die zu verkaufen. So, und du kannst jetzt Coins bekommen. Einerseits durch das Royal Member Rewarding Programm, komme wir dazu. Du kannst den Coin, wiederholt sich jetzt ein bisschen, aber es ist einfach wichtig, dass ihr das wirklich versteht. Ja, du kannst den auf großen Exchanger-Plattformen wie Bitrex zum Beispiel kaufen. Du kannst die Hardware dann kaufen bei uns im Shop und kannst mit deinem Computer zu Hause selber Coins minen. Du kannst auch Bitcoin-Hardware kaufen und, und Bitcoins minen, das reicht ein Computer zu Hause aber nicht mehr aus, weil es natürlich jetzt so schwer geworden ist. Und das wird bei uns natürlich genau sein. In der Anfangsphase wird es relativ einfach sein, Coins zu meinen und die Anforderungen an die Hardware und die Anforderungen werden dann immer größer, so dass es dann zu einem späteren Zeitpunkt auch schwerer wird, aber in der, in, gerade in der Anfangsphase ist das eine Möglichkeit an Kultubus zu kommen. Man lässt einfach seinen Laptop, seinen Computer oder was auch immer arbeiten und der meint Coins. Und dann kann man eben, wie gesagt, Package kaufen für das Cloud-Mining und dafür wird man Futuro-Coins sofort bekommen. Denk an die 20 Millionen, die dafür da sind. Und du wirst Futuro-Coins dann entsprechend des Mining, des, der gesamten Community, entsprechend deines Anteils bekommen. So. Und äh, das für die nächsten 10 Jahre. So. Wie kann man Futuros noch bekommen? Man kann natürlich Futuros bekommen, wenn man bei FutureNet dann das Geschäft aktiv betreibt und sich dadurch provision ebenfalls mit Futuro auszahlen lassen. Ja, kein Problem. So, und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn die Futuros wieder verkaufen oder wo kann ich sie einsetzen, wo kann ich sie nutzen? Du kannst genauso, sich auch wieder, aber wie gesagt, nochmal, kann man nicht oft genug sagen, du kannst jederzeit bei Exchangern dann wieder verkaufen. Du kannst mit FuturoCoin an Akzeptanzstellen bezahlen, online und auch offline. Ja, also das wird Online-Händler geben. Online-Shops, was auch immer. Es wird aber eben auch Offline-Möglichkeiten geben, wie beispielsweise das future Café. Und auch da sind schon andere hier bei uns, die fragen, wie sieht es aus, kann ich den dann auch in meinem Laden akzeptieren? Ganz einfach, selbstverständlich. Dann wird es eine, eine App geben, dann QR-Code scannen, bezahlen und das war's. Und der hat seine Futuro-Coin, du hast deine Ware und das war's. Und du kannst genauso, wenn du einen Shop hast, wenn du einen Online-Shop hast, einen Offline-Shop hast, ein Geschäft hast, wo auch immer... Äh, Geld fließt, kannst du den Futuro genauso akzeptieren. So, und das, was jetzt hier eben nochmal als extra Punkt steht. Ja, zum Start werden wir round uns 2 Millionen Mitglieder haben, die theoretisch jeder ihren Online-Shop eröffnen können. Wie viele es dann wirklich machen, ist. Jetzt zeitrangig, wie viel von den Jobs dann wirklich auch den, den Coin, es werden sehr sehr viele sein und wenn die Leute dann sehen, dass es funktioniert, wenn die Leute sehen, dass, dass, dass, dass man den Coin vor allem auch sofort wieder, wieder in den Kreislauf bringen kann, in den Bitcoin-Kreislauf, in den, in den Bargeld-Kreislauf Kreislauf und so weiter, dann wird natürlich die Glaubhaftigkeit und dann könnt ihr euch vorstellen, was, was da draußen los ist. Diese von mir vorhin genannten Unternehmen, die, die haben Milliarden eingesammelt und haben nichts nichts als große Versprechungen und das, da sieht man, was aber machbar ist mit dem Coin. Und dann könnt ihr euch vorstellen, was machbar ist, was da an, an, an Dynamik dann sofort reinkommt, wenn wir den Coin launchen mit eigener Blockchain. Jetzt nochmal. Und jetzt kommen wir zum Marketingplan und jetzt reden wir über die nächste Revolution. Blockchain, wie gesagt. Einige von euch wissen schon, was es Andere sagen, oh, ist das denn? Keine Ahnung, ich wusste es bis, bis vor zwei Jahren ja auch nicht. Blockchain wird unser Leben revolutionieren. Ja, über Bitcoin und Blockchain redet heute jeder, aber jeder, der sich mit dem Thema Blockchain beschäftigt, sagt, das wird unsere ganzen Verwaltungen und alles, Gerichte und überall, wo, wo, wo Daten äh, ausgetauscht werden und so weiter, wird es, wird es verändern. Und wir als FutureNet sind die erste MLM-Company, die erste Online-Marketing-Company auf der Welt, die einen Marketingplan mit eigener Blockchain haben wird. Das muss man jetzt mal sacken lassen. Wir bei FutureNet, beim FuturoCoin-Marketingplan, werden die erste Firma sein weltweit, die einen eigenen Blockchain-Marketingplan hat. Was das dann wie gesagt konkret bedeutet, werden wir euch dann zu gegebener Zeit äh, erklären. Und nochmal Lest die Bücher, schaut äh, in, in, in Google, schaut in YouTube euch Videos an zu dem Thema. Es gibt so viel darüber zu lernen und fang heute an, dich damit zu beschäftigen. Es wird unser Leben verändern wie nichts zuvor. Das, das Internet hat unser Leben dramatisch verändert und die Blockchain und die Cryptocurrencies werden es jetzt in ähnlicher Art und Weise im Quantensprung wieder verändern. Okay. Affiliate-Programm, Marketingplan, wir werden also die Möglichkeit bieten, hier auch richtig gutes Geld zu verdienen. Wir werden also die Möglichkeit bieten, dass die Leute, wenn sie wollen, im Cloud-Mining sich beteiligen können und 100% passives Einkommen verdienen können. Du kannst mit 100 Dollar, mit 500 Dollar, mit 1000 Dollar, mit 5000 und sieben Schritten äh, dich ins Cloud-Mining beteiligen. Du, du bekommst Kulturbus dafür und du bekommst sieben Jahre, äh, zehn Jahre lang. Äh, bist beteiligt an den Meinungs. Derjenige, der dich bringt, oder wenn du derjenige bist, der jemanden bringt, der dieses tut, bekommst du darauf 10% Direktprovision. Also es kommt richtig Freude auf, wenn man fleißig Leute über den Futuro informiert und die Quote von den Leuten, die es dann tun werden, wird so gigantisch sein, wie es noch nie im MLM zuvor gewesen ist. Wenn du irgendwo MLM kennst, dann weißt du, du musst mit so und so vielen Leuten reden, bis jemand einsteigt. Die Quote hier wird gigantomanisch sein. Aus welchem Grund? Ganz einfach, weil die Leute hier Geld verdienen, ohne sponsern zu müssen. Und noch im RefShare-Programm, der Future Ad Pro verdienst du auch Geld, mit, ohne zu sponsern. Aber musst schon wieder zehnmal am Tag klicken und das und das und das. Und hier brauchst du nichts zu tun. Und jetzt kommt das schizophren: Die Leute, denen man jetzt hier sagt, oh, ja, man gesucht nach der Firma, wo man äh, Geld verdienen kann, ohne Sponsoren, ja super, steigt ein. Und derjenige, der jetzt bei einer anderen Firma, wo er sponsern müsste, keinen Menschen anspricht, redet jetzt plötzlich mit 20, 30, 50, 100 Leuten weil er sagt, du, wir haben doch schon immer eine Firma gesucht, wo man nicht sponsern muss, denn jetzt hat der plötzlich 20, 30, 50 Sponsor. Ja, das ist wirklich verrückt, man kann es auch schizophren bezeichnen, aber das ist einfach so. Wir haben es ja nun oft genug erlebt. ja. So, 10% Direktbonus. Du kannst dich dann qualifizieren bis zu 10 Level, Uni-Level-Bonus. Also, da, wird, da ist richtig Musik drin. Da kannst du wirklich bis in die Tiefe deiner Organisation Geld verdienen. Dann bis zu 30% Matching-Bonus. Also, auch hier lohnt es sich, Frontliner zu sponsoren. Immer, du verdienst 30% bis, also bis zu, es stapelt sich, bis zu 30% von dem, was deine Frontliner verdienen also Da gibt natürlich richtig Musik ab. So, und dann werden wir einen Extra-Bonus-Pool haben für diejenigen, die etwas äh, äh, größere äh, Summen äh, rotieren lassen. Die können sich am Gesamterfolg des Unternehmens auch noch extra beteiligen lassen, auch 100% passives Einkommen. Und wir haben einen K-Bonus. Und ihr wisst, wir haben bei FutureNet ja das Autoprogramm. Das Auto ähm, jetzt kommt gerade die Frage, die kann man so gut haben vom... Ja, wir werden dann auch die Möglichkeit bieten, dass man Geld, was man bei Future at Pro hat, dann für den, für den Call natürlich nutzen kann, klar. Und äh, wir haben mit Roman Lange darüber diskutiert, wir haben den, das äh, Autoprogramm hier und ihr seht aber, dass es kompliziert ist und dass es zum Beispiel in Südkorea jemand ist, dass es schwer ist, äh, das, das, das zu händeln und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen den K-Bonus, aber Leute, ihr müsst natürlich äh, wissen, wir sind noch ein junges Unternehmen, wir haben nicht so viel Geld, wir müssen natürlich ein bisschen sparsam sein und so weiter, aber wir wollten unbedingt den K-Bonus machen und dann haben wir noch entschieden, machen wir einen K-Bonus und wir wollen euch richtig motivieren mit richtig geilen Hütten, wie man so schön sagt. Wie gefallen euch denn diese Autos hier? So ein schöner Golf 2, den man kann man glaube ich für 300 Euro pro Jahr kann man den ich, machen. Oder auch ein schöner Fiat, sollte machbar sein. Gefällt es euch? <lacht> Vielleicht nicht so richtig, ja? Geil, tommy. Ich weiß, dass du nicht so anspruchsvoll bist. Ich habe ja äh, vorige Woche war ich bei uns hier im, äh, im, im, im, im großen Einkaufscenter, da habe ich einen Lader stehen sehen, 1500er Lader. Diejenigen, die aus jetzt ehemals West kommen, die wissen natürlich nicht, worüber ich rede, aber für die Ossis, das war der Traum, der Traum, der Traum, der Traum, der Traumautos, was man sich jemals in seinem Leben vorstellen konnte. Und wir standen da so einsam rum und da stand irgendwie ich weiß nicht genau, ein Hyundai da dem und der war doppelt so groß oder so, da muss man sich mal überlegen, wie die Relationen sich wirklich verändert haben. Ja? So, okay, das war natürlich ein Witz, wir wollen euch nicht hier irgendwie mit 300 Euro abspeichern, äh, abspeisen, sondern wir werden, wir werden dann mit dem, äh, dem Futuro-Marketing-Plan, werden wir ein neues Recognition-System haben, also ein Rewarding-Programm haben, also ein, ein ähm, Stufenplan, bei dem man verschiedene Stufen erreichen kann und so weiter. Und dann kann man eben sich qualifizieren bis zu 3.000 Dollar pro Monat Autobonus und dann kannst du eben auch Traumwagen fahren, wie sie hier stehen, dein Wunschauto. Das stapelt sich dann von 500 bis, bis zu 3.000 und äh, ja, soll natürlich soll motiviert sein und nicht so eine alte Schüssel. Ja, alle Details über den Marketingplan, über das Affiliate-Programm werden wir natürlich mit dem Launch des Futuro äh, bekannt geben und so es uns möglich ist, auch zwischendurch das schon zu machen, weil wir wollen ja, dass ihr über alles informiert seid, werden wir das natürlich auch tun. Also fassen wir zusammen, wir haben mit dem Futuro einen echten Coin. Ihr lernt ihn zur richtigen Zeit kennen, zum, ihr seid an der richtigen Stelle, zum richtigen Ort. Ihr habt die Möglichkeit, einfach den Coin für euch arbeiten zu lassen und damit, äh, ja, an Den Profiten des Coins beteiligt zu sein, ihr habt aber ebenfalls genauso die Möglichkeit, aktiv das Business aufzubauen. Und FutureNet, gerade mit dem Alex unterhalten aus Slowenien, der sagt, habe noch nie ein Geschäft gesehen, was so einfach war. Und mit dem mit dem Coin, Leute, dann, dann reden wir wirklich über, über, über, also einfacher noch jemanden zu sponsern, wird es nicht mehr möglich sein. Ja, und ihr habt dann wie gesagt die Möglichkeit, einerseits dann mit dem Vergütungsplan Geld zu verdienen, und ihr habt dann die Möglichkeit. Verschiedene Stufen zu erreichen, um dann noch extra Boni, extra, ähm, ähm, wie sagt man, extra äh, zu bekommen und eben euch auch für den Autobonus zu qualifizieren. Also Leute, da wird richtig was abgehen. So und diejenigen, die jetzt clever sind, die sagen jetzt, okay, jetzt die Zeit nutzen, wir können noch nicht genau sagen, wann wir den Coin launchen. Es wird in 2017 sein, aber ihr wisst selber, wir haben es gerade Anfang des Jahres. Wir können es noch nicht genau sagen. Wir wollen es natürlich so schnell wie möglich machen, aber wir können es auch nur dann machen, wenn wir 100% fertig sind. Aber jetzt die Zeit nutzen, weil du kannst jetzt folgendes tun. Du kannst jetzt sagen, okay, dann warte hier ab, weil erfolgreiche Menschen warten nämlich immer ab. Ich warte mal ab, bis der Coin startet, dann schaue ich mir das mal in Ruhe an und dann gehe ich los. Okay, kann man machen. Besser ist es aber natürlich jetzt zu starten und schon ein Team aufzubauen und dann am Start des Coins schon mit einem Team zu loszulegen. Ich habe es gerade gesagt, mit Future at Pro haben wir das gleiche erlebt. Da waren Leute, die hatten schon Teams, die haben über Nacht solche Gelder verdient, wie hier in der Mitte so ein Ferraris. Das war real, ja? Unglaublich. So, und jetzt stell dir einfach vor, du hast zum Start des Coins... Hunderte. Ein Team mit Hundert, ein Team mit Hunderten, ein Team mit Tausenden, ein Team mit Zehntausenden von Partnern. Das ist machbar. Wir leben heute im Internetzeitalter, der, der, der nächste Mensch ist im Mausklick davon hier entfernt. Und wir reden über virales Marketing. Alles ist machbar. Die Leute drehen hier sowieso schon durch. Also jeder, der hier, mit dem wir hier reden, auch Coin, das ist unglaublich. Ja. Und beschäftigt euch, wie gesagt, mit dem Bitcoin, damit ihr über, über Coin noch mehr wisst, noch mehr wisst, noch mehr wisst. Die, damit ihr die Genialität versteht und dann fangt jetzt an. So und wenn du selber Royal-Member bist, dann bekommst du zum Start bereits 50 Coins auf dein Konto gutgeschrieben. Du bekommst aber vor allem auch für jeden Frontline-Partner 5 Coins. Wir haben alleine hier äh, einige Partner, die haben mehr als 200 Frontline-Partner Royal. Da könnt ihr euch vorstellen, was da los ist. ja dann bekommst du für jeden Royal-Partner in deinem Team extra nochmal einen Coin, also in der, in der Tiefe. Und du bekommst extra Coins für jeden Tag, den du länger Royal bist. Wir können noch nicht genau festlegen, wie viele Coins das sein werden, weil wir das dann berechnen müssen, wie, wie da der Schlüssel ist. Wir haben dort dafür ein Budget und das müssen wir dann teilen durch die, durch die entsprechenden Mitglieder. Deswegen können wir hier keine konkrete Zahl geben. Aber es wird Sinn machen, die, Also die Leute, die länger Royal sind, werden belohnt. Die Leute, die schon vor zwei Jahren gelaugt haben und abgegradet haben, werden belohnt. Und die Leute, die jetzt einen Tag bevor der Coin startet, die kriegen halt ihre 50, ihre 50 Coins, aber die kriegen dann nicht extra nochmal diese Belohnung. So, also, legt los Leute, es ist, es ist angerichtet, starte heute, bilde dein Team heute und fang an. Es nicht abwarten oder sonst wie. Diese Präsentation haben wir jetzt aufgezeichnet, in neun Minuten starte ich jetzt sofort mit der englischen Variante und die polnische machen wir dann in der nächsten Woche, weil der Roman ist jetzt gerade in Dubai, auch für die Firmengründung und so weiter und so weiter dort und äh, wir werden das also alles äh, weitergehen. Die Aufzeichnung wird natürlich morgen sofort wieder wie immer online stehen, so dass ihr sofort die dann auch mit anderen Leuten teilen könnt. Wir hatten jetzt hier 70 Leute im Webinar, nicht so schlecht für 18 Uhr, aber wir wissen ja, dass die meisten Leute sich das die ähm, ja Aufzeichnung anschauen, deswegen herzliche Grüße für diejenigen, die das tun. Euch alles Gute, wir hören und sehen uns und werden euch natürlich mit den nächsten Newsletterern jetzt informieren. Bis dann, schönen Abend und lasst uns hier mal in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter richtig FutureNet Rotten Roll machen und vor allem dann Futuro Rock'n'Roll. Bis dann, Stefan, tschüss.